Schönen guten Morgen. Mittlerweile ist es Oktober geworden. Schauen wir mal raus, wie das Wetter an diesem schönen Oktobermorgen ist. Es sieht sehr schön aus. Trocken die Prognosen sagen ein paar Wolken voraus. Ansonsten nichts weiteres. Ähm, zu sagen schauen wir mal ein silo rein ich hoffe da ist glaube ich alles raus genau Füllstand stand gut 0 bedichten 0 das ist perfekt wunderbar das heißt alles bereit für eine neue ladung silage die schafe denen geht immer noch wunderbar die haben noch genügend zu fressen die haben auch 78 liter wolle produziert seit beginn das heißt wir legen gleich los ich werde mich auf meinen sattel schwingen werde zum shop fahren Zum händler fahren und werde mir einen ladewagen abholen und zwar zu mieter damit wir ein bisschen schneller sind mit dem aufnehmen des liegen gebliebenen grases und damit wir die nächste ladung Silage ansetzen können so für alle zuschauer die jetzt hier dabei sind möchte ich jetzt schon mal ganz ganz herzlich ein gutes neues jahr wünschen ich hoffe ihr hattet einen guten jahreswechsel und ich wünsche euch allen alles von allem nur das beste für das 2022 wenn ihr denkt dass Ihr mich unterstützen wollt, dann bitte lasst euer Abo da, ein Like, würde mich sehr sehr freuen. Natürlich auch äh, würde ich mich freuen, einen kleinen Kommentar von euch zu bekommen über zum Beispiel, wie euch diese Serie gefällt, was kann anders gemacht werden. Ideen sind auch herzlichst willkommen und ja dann werden wir dann mal sehen. So, jetzt gehe ich mal hier zu der netten Dame im Shop und frage mal, ob es möglich wäre, einen Ladewagen zu leihen. Die hat auch ein Benehmen, oder? Die, einfach, die geht da einfach... Die verschwindet, ne? Weggebeamt. So. Nichtsdestotrotz können wir uns das angucken. Das wäre der hier. Das ist den, den wir nutzen können. Alles andere ist zu groß. Das heißt, ich mache ohne weiteres diese Mietvorgang. Das heißt, Basiskosten sind 610 Euro. Pro Arbeitstag 305 Euro. Und pro Arbeitsstunde 640 Euro. So, das heißt, dieses... Gerät steht jetzt beim Händler bereit und dann ist die Dame auch wieder aufgetaucht. Ganz herzlichen Dank, ich wünsche noch einen schönen Tag. Und da bleibt keine Zeit zu verlieren. Wie habt es gesehen, Zeit ist Geld und Geld ist etwas, was wir noch nicht in großer Menge haben. Aber wir arbeiten mit Nachdruck daran, dies zu ändern und ähm, einer hoffentlich rosigen Zukunft entgegenzugehen. Es könnte auch sein, dass das Gras teilweise schon nachgewachsen ist. So, da sind wir das gras ist ein bisschen nachgewachsen also wir ich lege sofort los also das ist wir müssen hier definitiv die uhr im auge halten ja, hier ist das gras schon ziemlich nachgewachsen das heißt also wenn wir da noch ein bisschen warten könnten wir wahrscheinlich sogar im november noch normal mähen nichtsdestotrotz würde ich dann definitiv erstmal dieses diese silage ähm, machen wollen so dass wir im dezember das verkaufen können und dann müssen wir halt dann im nächsten jahr den rest des grases was wir eventuell noch schneiden können also hier seht ihr das eine teil der eine teil ist schon ein bisschen nachgewachsen denke noch nicht, dass es enterntereif ist, aber wahrscheinlich im November dann schon. Wir sehen, also mit dem Ladewagen geht das aufladen dieses Grases einiges schneller. Also, da bin ich sehr erleichtert darüber, dass wir es fertig gebracht haben, zumindest das erstmal zu mieten, also Klar ist, das langzeitige Ziel ist, einen solchen zu besitzen. Aber im Moment habe ich noch keinen 30.000. Auch ist es so, dass wir halt, äh, dass ich immer noch, immer noch irgendwie daran denke, dass die Fräse eventuell die bessere Option wäre. Aber das werden wir dann jetzt sehen. Ne? Wir werden auf jeden Fall noch nicht die nächste Silage-Ladung definitiv noch nicht mit der Fräse machen können. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen geduldig sein und ähm, ja, einfach hoffen, dass das eine temporäre, eine temporäre, Situation, eine temporäre Situation ist, dass wir ähm, in Kürze in Wälder also zumindest spätestens im neuen Jahr. Das heißt, ähm, schnellere Fortschritte machen können, weil dann ein bisschen mehr Geld reinkommt. Wir haben in der, in der Preisstruktur gesehen, dass ähm, ab, glaube ich, März die Preise für Silage sinken. Ich würde dann sagen, dass wir dann halt einfach ähm, das Gras so oft ernten, dass wir wieder so im September dann abdecken können. Und dann eine richtig große Fuhre zu machen. Was sagt ihr dazu? Wie würdet ihr das machen? Würdet ihr kontinuierlich Silage produzieren? Würdet ihr eventuell ein zweites Silage, einen zweiten Silagebunker ähm, in einen zweiten Bunker investieren, das parallel gefahren werden kann? Oder wie würdet ihr das machen? Also, ich glaube, der Weg zum, zum Geld geht definitiv über die Silage über das Gras, was hier umsonst zur Verfügung steht, was uns eigentlich nicht viel, also was null Investition kostet an Saatgut und Dünger und so, dann das, das wächst halt einfach. Je nachdem, wie ob wir im Dezember wieder einen großen Schritt vorwärts machen finanziell. Kann ich mir dann vorstellen, dass wir dann sobald dass der Boden nicht mehr gefroren ist, ähm, mit dem Flügen anfangen können. Das heißt, Flug ausleihen, dann die Steine wegbringen. So, jetzt ist er voll. Die erste Fuhre geht in das Bunkersilo rein. Okay, und dann wollen wir versuchen, das gleich so gleichmäßig wie möglich hier reinzubringen. Ich will da gleich einmal drüber fahren. Ich glaube, das ist jedes Mal gleich eine, ein Arbeitsschritt, den wir uns danach ein bisschen sparen können. will das versuchen, dass wir immer jedes Mal gleich mal zwei, dreimal drüber fahren. Das heißt, das gibt dann im Endeffekt auf Dauer gesehen weniger Arbeit danach. Okay, das ist erstmal soweit genug. Ich finde genügend verdichtet. Das heißt, wir gehen mal die nächste Ladung holen. Und dann fahren wir mal mit einem vollen Hänger noch zweimal drüber. Vielleicht hilft es, wird es ein bisschen schneller gehen. Okay, zweite Ladung ist voll. Bringen wir die auch ins Silo. Fahre gleich hier rum. Jetzt bin ich natürlich wieder nicht voll drüber gefahren, sondern direkt abgeladen. Wieder ein Zeichen meiner Ungeduld. Wieder ein Zeichen meiner Ungeduld. Vielleicht werde ich es dann beim letzten, bei der letzten Fuhre endlich kapiert haben. Okay, die zweite Fuhrer ist verdichtet. Nächste Fuhrer, die dritte hinter dem Haus. Das wären dann 48.000 Liter bei 16 Kubik pro Ladung. Aber die Fahrer, das machen wir nicht mehr voll. So, dieses mal gemacht das waren 20 32 32 ja das waren 35.000 liter weiter geht's hier lang also wahrscheinlich war ich ein bisschen optimistisch zu sagen dass das noch mal 100.000 sind Wer mal sehen? Oh, das war erstmal das was wir vorhin schon oder schon vorbereitet hatten ich werde es jetzt auch noch ins rein machen und dann werde ich mal gucken gehen ob wir nicht eventuell doch schon noch nachmähen können auf dem großen landstück hinter dem haus wir das noch kurz verdichten und dann gehen wir schauen ob wir da eventuell diesen Teil schon nachmähen können weil das wäre natürlich ideal wenn wir jetzt wenn wir schon den ladewagen ausgeliehen haben gleich noch ähm, noch mehr reinmachen könnte ne? dass wir jetzt einfach noch mal einen vollen schnitt macht denn jetzt haben wir drin nicht ganz 60.000, das muss noch mehr werden also ich möchte ich möchte wirklich wieder noch mal so 40 äh, zwischen 80 und 100.000 möchte ich auf jeden fall haben Das heißt, also wenn wir jetzt da nochmal irgendwie 40.000 nachmähen könnten, wäre das ideal. Wäre toll. Das wird mal sehen. Das wird wir jetzt dann gleich nochmal testen gehen. Und wenn wir die Ladewaage schon da haben für einen Tag, dann möchte ich das definitiv noch versuchen, dass wir da noch nachbessern können. dass wir die Kosten effizient nutzen. Also ich werde definitiv hier diesen Teil hier hinter dem Haus noch machen. Miriam verschwendet das Geld und Möglichkeiten. Das heißt mehr holen und dann geht's los. Noch ein bisschen nachlegen da, damit es wirklich wirklich lohnt. Ich denke gerade jetzt es lohnt sich noch nicht wirklich das Silo abzudecken. Also man sieht, dass die Leistung schon eigentlich nicht mehr reicht, dass er mit den zweimal 60 PS, die die beiden Geräte brauchen, wirklich am Limit läuft, das heißt, glaube ich, tatsächlich eine Verstärkung der Maschine, des Motors wäre doch nicht wirklich falsch auch wenn es der Ladewagen, wenn er alleine mit dem Ladewagen zurechtkommt, aber ich glaube einfach, auf lange Frist muss hier definitiv ähm, ein stärker, äh, stärkerer Motor rein und auch der Trecker muss ja definitiv stärker werden. Das ist, ähm, sagen wir mal, ein mittelfristiges Ziel, hier ein den Motor erstmal zu verbessern oder halt wirklich gleich direkt dann, je nachdem, was im Angebot ist, einen anderen Trecker zu kaufen. Also hier haben wir nichts, was passen würde im Angebot. Also gut. Ich glaube, wir können auch nicht große Sprünge machen mit den 10.000, die wir jetzt haben. Das ist wirklich wahrscheinlich nicht das, was uns einen neuen Trecker oder sowas bringt. Aber man muss ja auch mittel- und langfristige Zielsetzungen haben. Also wenn wir hier mit 3 kmh den Berg hochkriechen, ah, tut das schon weh. Komm, Zeti, Zeti komm, du kannst das, du schaffst das. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, ob dieses halb gewachsene Gras auch was abgibt oder ob das noch zu früh ist zum Mähen. Schau her. Wer hätte es gedacht, das gibt tatsächlich was ab, auch wenn es nicht viel ist, aber die Fläche, die zahlt sich sicher aus dann. Also ich werde jetzt hier alles noch mal durch abmähen. Also wir werden heute diese Miete dieses Ladewagens voll, vollständig und komplett ausnutzen. Alles hier zu mähen, was zu mähen gibt. So, ihr könnt sehen dass das ziemlich aufwendig ist ich weiß vielleicht hätte sich das nicht gelohnt oder lohnt sich das nicht aber ich denke schon wir sind jetzt haben jetzt 90.000 im silo und jetzt haben wir hier wieder fast den wagen voll ich glaube hier können wir noch zweimal voll machen das heißt wir hätten dann so gegen die 130.000 liter was eine bedeutende Steigerung ist gegenüber dem letzten, der letzten Fuhre, der letzten Produktion. noch bleibt einiges da, also sind jetzt 94 ich glaube, ich mache jetzt noch zweimal voll und dann lassen wir es gut sein es ist echt schon eine beachtende beachtende Menge So, also ich habe jetzt hier 97 prozent beladen ich werde jetzt hier noch voll machen auf 100 Werde aber dann hier nicht weiter mühlen, ja also wenn es jetzt jetzt ist es voll ich werde das jetzt nicht noch mal nach hinten fahren das äh, ist jetzt für mich in ordnung so ähm wir werden ich werde jetzt mal nach vorne fahren hier hier lang und dann sehen wir hier nach ähm, ob es sich lohnt hier vorne neben dem Ackerfeld noch mal kurz zu sauber zu machen oder ob das jetzt ob es wirklich ähm, damit sich äh, das lohnt sich nicht nee. also ich werde jetzt hiermit das mähen beenden für dieses jahr ich glaube nicht dass wir dieses jahr noch mal mähen können wenn ja, wäre ja schön, aber im Moment lassen wir es so bestehen. Ähm ich werde jetzt den Meer da zur Seite stellen. Okay, klar, muss ich ja noch abhängen. Und werde jetzt noch das Silo verdichten. Das heißt, dass wir dies ausladen und dann das Silo noch verdichten. Werde auch noch mit der Schaufel noch die Sachen am Rande rausholen. Und dann lasse ich dies einen Tag sein. So decken wir das Silo dann zu. Das Silo zudecken, dann lassen wir das gären. Das heißt, wir können dann im November noch nicht, aber Dezember können wir dann weiter Silage verkaufen, und zwar eine gute Menge. Also das mit dem Mieten des Ladewagens hat sich tatsächlich als Vereinfachung der ganzen, des ganzen Prozesses erwiesen. So, jetzt laden wir das noch aus. Und dann muss ich da die Überreste, die da am Silo stehen, noch leer machen, noch wegmachen. Und dann war das die Silageproduktion für dieses Jahr. So, und dann haben wir hier diese Überschüsse noch reinschaufeln. Okay, so, wir decken dieses Silo gleich ab. Wir haben jetzt 138.952 Liter. Wow. Das sind 50% mehr als letztes Mal. Gut, wird zugedeckt, das war's. Ich stelle jetzt den Trecker noch weg dann schauen wir mal bei den tieren rein noch und dann bringen wir lassen wir den wagen wieder abholen den brauchen wir jetzt für zwei tage nicht da hat uns sehr sehr gute dritte geleistet ich bin sehr froh dass, wir, dass ich diese entscheidung getroffen hatte Okay, so das war's gewesen für den heutigen Arbeitstag. Ich weiß es ist erst viel zu 40, aber ich kann sagen, ich bin jetzt seit glaube ich sechs Stunden hier auf, am Aufnehmen. Ich werde mit Wahrscheinlichkeit mit großer Wahrscheinlichkeit demnächst die geschwindigkeit auf fünffach stellen so dass wir ein bisschen einfach ein bisschen schneller durch den tag kommen auch wenn wir dann ein bisschen weniger äh, zustande kriegen ähm, während des tageslicht aber es ist einfach ein Riesenaufwand hier ähm, eine episode aufzunehmen zusammenzuschneiden. Äh, um das heißt also im prinzip heute sechs stunden aufnehmen um ähm, 6 Stunden aufnehmen, um eine halbe Stunde, fünf, 45 Minuten Video zu machen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst mir doch euer Like da. Lasst mich wissen, dass ihr diesen Aufwand schätzt, dass euch das gefällt. Wenn nicht, dann lasst mir doch bitte einen Kommentar da. Konstruktive Kritik ist auf jeden Fall immer gern gesehen. Da kann ich ähm, erfahren von euch, was ich anders machen kann äh, und oder sollte dieses video wird freigeschaltet werden am 1 januar noch einmal von mir alles alles beste bis 2022 wir werden sehen wie wir in dieses jahr starten hier wir haben definitiv einiges erreicht in den letzten drei Tagen. Wir haben von wir haben immerhin jetzt 10.000 im Plus. Das muss reichen für die nächsten zwei Monate damit. also bis dahin, wo wir diese Silage hier die 140.000 Liter Silage verkaufen können. Und dann ist dann tatsächlich es möglich zu sagen, okay. Wir können dann A, entweder voll und ganz auf den, den, den Ladewagen einsteigen und oder ähm, schon mal einen Flug kaufen, weil den Flug werden wir wahrscheinlich immer wieder gebrauchen können, dann damit wir anfangen können mit dem mit der Bearbeitung des Feldes hier. Ähm, wir werden es sehen dann. Okay. Nochmal alles, alles Beste fürs zwei. Äh, noch einmal alles, alles, Beste für das 2022. Ich verabschiede mich hier. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal mal fürs Dabeisein und Auf Wiedersehen. Tschüss und au revoir.